der aus 220 Volt oder 230 Volt 110 Volt macht und maximal 100 Watt liefert er, ne? Also müsste vollkommen ausreichen, wenn ich hier 50 Watt dranhängen habe. Hm, na, ja, sind wir halt mal wieder gespannt. Na dann, auf ein neues. Seid ihr bereit? Aha, na ja gut. Ein Blitz bildet sich noch nicht drin, ne? Und die Lampen leuchten nur ein bisschen. Hm. Ja, oder soll ich wirklich mit 230 Volt drauf gehen? Gucken wir mal. Okay, dann jetzt noch mal wieder mit direkt 230 Volt. Aber zwei Lampen mit dazwischen geschalten. Okay, und?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 mit, ja, ich habe nur einen 40 Watt Widerstand. Mit einem oben. Hm. Auf ein neues. Oh, jetzt. Juhu, es geht krass, heftig, ausschalten. Wuhu. Juhu, juhu. Jetzt stinkt es hier ganz schön. Krass, krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Mm. Brrr. Ho, ho, ho, ho. Wie destilliert das Wasser doch stinken kann. Na gut, hier das mit diesen Krokoklemmen, da ist natürlich ein Haufen Strom drüber gegangen. Ne? Aber ja, das hat gut funktioniert.